Servus, wir sind hier am Stand von Salomon. Bei mir ist der Herbert. Wir haben den S-Max dabei und der Herbert wird uns den mal präsentieren. Ja, hallo, grüßt euch. Also hier S-Max, im Prinzip auch aus unserer S-Race-Serie. Ein Level unten drunter, hochsportlicher Allrounder. Also kein Racing-Ski, sondern Ski für jedermann. Man kann sagen, die eiligende Wollmilchsau, mit dem ich auf der Piste fahren kann. Äh, verschiedene Radien, so ein bisschen Längenabhängig, was ähm, dementsprechend der Kunde möchte. Hier, Unterschied zum S-Race ist, dass wir hier einfach also andere Abstimmungen haben. Wir haben andere Bindungen, andere Platte drauf, damit der Ski auch leicht zu handeln ist und gut zu carven. für S-Max für topsportliche Allrounder, aber auch für einen Aufsteiger, Einsteiger sehr gut zu fahren. Ein toller Ski, den sich auf jeden toller Fall Fli lohnt zu testen. Und da schauen wir jetzt mal hin zum Test. Bei mir ist jetzt der Toni Schneider vom Radsport Schneider in Traunstein und er hat den neuen Salomon S-Max 10 getestet. Wie war denn deine erste Fahrt? Ja, die erste Fahrt heute war natürlich herrlich. Über Nacht hat es ein bisschen runtergezuckert, so wie man es sich vorstellt. Geiler Ski, toller Ski, angenehm zu fahren, also wirklich eine, eine, eine feine, feine Sache. Ja. Was denkst du, für welche Zielgruppe ist der geeignet? Was ist da deine Empfehlung? Von der Zielgruppe sehe ich so mal den, den, den Allrounder, den ein bisschen etwas sportiven Allrounder. Er geht schön in den Schwung rein, macht aber dann hinten einmal ein bisschen auf und dadurch ist einfach nicht zu sportlich und nicht zu anspruchsvoll, sodass man einfach einmal vielleicht im Skiurlaub mehrere Tage auch wirklich gut Skifahren kann. Super, dann vielen herzlichen Dank und noch einen tollen Testtag. Was? Danke, geben wir es wieder hoch. Ciao.